<lacht> Dann muss ich einen suchen, der das viele Papier entzeugt. <lacht> Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Wir öffnen heute Pakete. Ich fange an. Ich bin ja so gespannt. <lacht> das ist nämlich gar nicht so leicht. Sehr gut verpackt, was ja auch wichtig ist. Ich habe es bei strömendem Regen heimgetragen, gefahren. Oh Gott, geht das schwer. Kannst du von der anderen Seite nicht helfen, Janik? Das wäre ja wunderbar. Ich mache es auf. Oh, ja, er macht mir es ja. auf. Das ist mein Werkzeug. Sesam, öffne dich. Ach, da kommt mal erst eine ganz entzückende Karte. Und da steht drauf. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Und zwei ganz süße Hundeln. Ach, ist das goldig. Für die Marmeladenoma. Vielen herzlichen Dank. Ich habe da mal was geschickt. Liebe Grüße, Walter. Also, ich zeige euch noch mal das ganz, ganz entzückende Bild von den zwei Hundeln. Schon nochmal eine Freude. Jetzt geht's weiter das gerade Boden werden? Ja. Papier, Papier, Papier, Papier. Das wird nicht sein, dass er das sehr richtiges drin ist. Und dass so viel Papier liegt. <lacht> Der Mülleimer wird voll. <lacht> Aha. Jetzt zeigt sich schon mehr. Was kommt da raus? <lacht> Wunderbar. Ein Sch Schriesheimer Spätburgunder von der Winzer Genossenschaft. Eine trocken. Das ist was ganz besonders Feines. Vielen, vielen Dank. Da freue ich mich und schreibe natürlich auch noch einen Dankesbrief. Danke, danke. Das ist ein ganz besonderer Wein. Jetzt kommt das nächste Paket. Oh, oh, oh. Brauche ich wieder Hilfe, Janik? Mhm. Janik hilft mir wieder. Geschafft. Sesam öffne dich. Ich bin ganz gespannt. Für die Marmeladen Oma von Martin. Ein ganz, ganz treuer Fan. Ich weiß nicht, ob ich es vorlesen darf. Wahrscheinlich nicht. Meistens lesen auch. Sein. Meistens nicht, denn er schreibt ja immer Briefe, die ich nicht vorlesen darf. Das lasse ich lieber mal. Oho, da kommt ein sehr schönes Bild von einem Feld. Der wohnt nämlich auf dem Land und sehr schön. Und dann kommt ein Brotkörbchen. Oh, der war ganz goldig. Se Sexta Madeira. Oder ist es für den Wein gedacht, dass man den da reinlegt? Ich glaube eher nicht. Nee. Ach, das ist ja noch zu. Ich mache es jetzt auch nicht auf. Nee, Ich, ich nehme das als Brotkörbchen, wenn meine zwei Janik und Fabian abends ihre Brötchen essen. Willst hier servieren? Vielen, vielen Dank, ist sehr, sehr schön und freut mich auch sehr. Aber ich glaube, den Brief darf ich nicht vorlesen. Aber da ist, glaube noch einmal ein Bild. Oh ja. Stadt Funchal. Ah, das ist wahrscheinlich ein, ein Reisesouvenir, was er mir da... Da war nämlich in, in, in Urlaub, der Martin. Das ist ein... Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. Blick aus. 800 Meter über Meer. Wunderschön. Mit euren schönen Fotos und Briefen reise ich direkt immer mit. Vielen, vielen Dank, Martin. Freue mich ganz arg. So, <lacht> haben wir noch ein Paket? Dann packe ich das jetzt wieder alles zusammen. Dann muss ich einen suchen, der das für den Papier entzeugt. <lacht> Aber wir haben eine grüne Tonne. Für heute war es das mit dem Pakete öffnen. Ich sage euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.